Bereits letztes Jahr hat sich die SPD klar positioniert, nein zum Grundeinkommen, ja zum Recht auf Arbeit. Genauer gesagt haben das die zwei gefordert, Manuela Schwesig und Kevin Kühnert. Aber was genau ist Recht auf Arbeit? Was bedeutet das? Heißt das weiterhin Recht auf Niedriglohn, Recht auf Ausbeutung und Recht auf Abhängigkeit? Die SPD möchte gerne einen neuen Sozialstaat schaffen. Dafür möchte sie beispielsweise den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und ein Bürgergeld schaffen. Im Prinzip klingt das ja gar nicht schlecht. Aber schauen wir uns mal an, was genau sie noch dazu zu sagen haben. Die SPD sieht das Recht auf Arbeit als Selbstverpflichtung des Staates an. Ein Recht also auf Arbeit und Teilhabe. Und das unabhängig von Qualifikation, Alter oder bisherigem Lebensweg. Aber dieser Satz bedeutet für mich nichts anderes, als weiterhin arbeiten zu müssen, arbeiten zu dürfen, damit man überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilhaben darf und teilhaben kann. Im Prinzip nicht anders als heute. Denn nur wer Arbeit hat, der zählt auch wirklich was in der Gesellschaft. Der ist Teil der Gesellschaft. Wer keine Arbeit hat, ist schnell raus. Außerdem klingt Recht auf Arbeit für mich nach. Du hast gefälligst jeden Job anzunehmen, den wir dir anbieten. Im Prinzip nicht anders als heute, wenn man Hartz IV empfängt. Selbstverpflichtung hört sich zwar super an, aber am Ende heißt das nichts anderes als weiterhin Abhängigkeit. Abhängigkeit von Arbeit. Und dass diese Abhängigkeit ein besonders großes Problem ist und dass die Befürworter des Grundeinkommens das erkannt haben, das hat die SPD leider noch nicht erkannt. Denn die SPD möchte nicht, Zitat, dass sich die Gesellschaft von dieser Verpflichtung freikauft und vor dem Wandel, also vor dem Arbeitswandel, kapituliert. Was genau heißt das? Wenn man sich den Subtext anschaut, also wenn man quasi zwischen den Zeilen liest, merkt man, ihr faulen Säcke, die das Grundeinkommen befürworten, ihr habt einfach keinen Bock auf Arbeit. Ihr kapituliert jetzt schon, obwohl ihr gar nicht wisst, was sich in der Arbeitswelt alles tun wird, ihr kapituliert jetzt schon, habt keinen Bock auf Arbeit, sondern wollt einfach nur Kohle von den anderen. Und genau in diesem Beispiel sehen wir, dass die SPD absolut nicht vorbereitet ist auf die Zukunft. Sie behauptet, sie wüsste schon die Antwort auf den Wandel, der da vor uns liegt. Wir selbst wissen ja gar nicht, was tatsächlich kommen wird. Natürlich, mehr Automatisierung, mehr Digitalisierung, Stellen werden wegfallen. Einige Stellen werden dazu kommen, aber was genau da passieren wird, wissen wir nicht. Wir wissen aber so viel als Befürworter des Grundeinkommens, dass wir mit dem Grundeinkommen zumindest eine gewisse Sicherheit haben. Mit dem Recht auf Arbeit haben wir im Prinzip ja nur weiterhin die Abhängigkeit von Arbeit. Und wir sehen gerade jetzt, jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der Pandemie, sehen wir, dass dieses Recht oder ja, diese, diese Arbeit, diese Abhängigkeit von Arbeit, mir überhaupt nichts bringt. Wenn ich meinen Job verloren habe, wenn ich auf Kurzarbeit umsteigen muss, habe ich große Einbußen und habe wieder mit der Existenzangst zu kämpfen. Und genau das Problem hätte ich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Und diese Abhängigkeit von Arbeit bedeutet weiterhin für viele Menschen kein Recht auf Selbstbestimmung. Ihre Arbeit bzw. das Geld entscheidet am Ende, wie sich Menschen entscheiden. Und das ist das Traurige. Nicht meine Talente, nicht mein Können entscheidet, was ich später vielleicht machen möchte oder was ich aus meinem Leben machen möchte, beruflich, sondern das Geld. Und jetzt kommt ein Satz, da habe ich mich weggeschmissen, als ich den gelesen habe. Denn die SPD sagt, und da muss ich jetzt kurz hinschauen und das ablesen, sie möchte helfen, dass mehr Menschen von guten Tarifverträgen und Arbeitsschutz profitieren. Liebe SPD! Wo genau wart ihr in den letzten 20, 30 Jahren? Ihr hättet euch damals auch schon für Tarifverträge einsetzen können, für flächendeckende Tarifverträge. Was ist passiert? Anfang der 90er waren noch rund 80% Prozent der Beschäftigten durch Tarifverträge abgesichert. Jetzt, im Jahr 2020, sind es nur noch gerade einmal 45%. Und da kommt die SPD daher und sagt, so und jetzt möchten wir uns für gute Tarifverträge einsetzen. Nochmal, wo wart ihr die letzten 30 verdammten Jahre? Jetzt auf einmal zu sagen, wir hätten gerne tolle Tarifverträge, das könnt ihr euch wirklich in die Haare schmieren. Und was bedeutet das, ohne Tarifvertrag zu arbeiten? Ganz einfach, Menschen ohne Tarifvertrag verdienen meist deutlich weniger als diejenigen mit Tarifvertrag. Sie haben weniger Extras, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld und am Ende bedeutet das natürlich auch niedrigere Rente. Kleiner Seitenhieb dazu, in Schweden sind 89% der Arbeitnehmer durch Tarifverträge abgesichert. Weiterhin möchte die SPD gerne den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Da sage ich nur, lächerlich, in einem so reichen Land wie Deutschland. Absolut lächerlich. Was soll man denn mit 12 Euro Mindestlohn? Wie soll man davon in bestimmten Städten überhaupt noch leben können, Miete bezahlen können und so weiter? Und wenn wir den Mindestlohn anheben, heißt das nicht, dass die anderen Gehälter, die darüber stehen, ja mitgezogen werden. Aber Mindestlohn ist im Prinzip wieder ein Thema, ein gesondertes Thema für ein anderes Video. Letzten Endes möchte die SPD. Hartz IV gerne gegen ein Bürgergeld ablösen. Aber was bedeutet das am Ende? Am Ende sagt die SPD, wir möchten weniger Bürokratie haben, wir möchten, dass Menschen schnell geholfen wird und dass es keine Sanktionen gibt, wenn Menschen tatsächlich Geld bzw. Hilfe benötigen. Das klingt natürlich alles ganz nett. Bürgergeld klingt auch so ein bisschen kuschelig, besser als Hartz IV. Das klingt so nach, ach, wenn ihr irgendwas braucht, dann geben wir euch das auch schon und dann ist auch alles wieder gut. Was das am Ende natürlich wert sein wird, wissen wir nicht. Weiß eventuell die SPD auch noch nicht. Letzten Endes muss ich sagen, ich bin nicht überzeugt vom Recht auf Arbeit. Denn für mich heißt es immer noch, du hast zu arbeiten, du hast einen Job zu machen, egal welchen. Und dafür kriegst du halt irgendwie dein Geld zusammen, damit du über die Runden kommst. Das heißt weiterhin für mich Abhängigkeit mögliche Ausbeutung, so wie es immer noch der Fall ist, mit Niedriglohn, mit Werkverträgen und so weiter. Irgendwie scheint die SPD nicht die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Sie ist irgendwo ja, stecken geblieben, festgeblieben bei ihrer Klientel, ursprünglich den Arbeitern, was aber heutzutage nicht mehr wirklich greift, denn wir haben schon eine große ja, Umwandlung durchgemacht und der Wandel wird immer größer und immer heftiger, aber die SPD scheint irgendwie nicht hinterherzukommen. Und ich bin wirklich gespannt, ähm, ja, wie diese Partei da noch rauskommen will, auch aus diesem Tief, aus diesem Umfragentief. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Partei mit diesen ganzen Ideen, die sie hat, sie ist ja immer noch an der Macht, sie regiert ja mit. Und da müssen wir uns wirklich äh, überlegen, ob wir das wollen, ob wir wirklich so eine Zukunft wollen, weiterhin in Abhängigkeit von Arbeit und Geld, weiterhin mit Existenzangst. So, und jetzt bin ich wie immer auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr von diesem Recht auf Arbeit? Sagt ihr, hey, das ist doch was Tolles, das bringt mir Sicherheit? Oder sagt ihr, okay, die SPD hat immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt, Bedingungsloses Grundeinkommen, in diese Richtung müssen wir gehen. Oder hat wir eine komplett andere Idee, die uns vielleicht auch helfen könnte, den Wandel, der uns bevorsteht, den Wandel der Arbeitswelt, irgendwie abzufangen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und denkt dran, bleibt vernünftig.